Betonwände schneller und ohne große Kraftanstrengung zu dämmen, ist einfach. Mit dem Klebeanker X1 von Bau mit. Der X1 ermöglicht eine innovative Befestigungstechnik für Wärmedämmverbundsysteme. Unabhängig von Akkus oder Strom und bis zu fünfmal schneller als mit der herkömmlichen Verdübelung. Die effizienteste IPS-Plattenbefestigung auf Beton mit dem Klebeanker X1. Von Bau mit.